<lacht> Moin Leute, was geht's? Play vom Start und willkommen zu einem der entspanntesten Videos hier überhaupt auf meinem Kanal. Ihr habt wahrscheinlich schon mitbekommen, mein Kanal hat die 100 Abonnenten geknackt und jetzt zu diesem Anlass gibt es hier dieses Video. Kommen wir aber erst auch zum Ablauf in diesem Video. Am Anfang des Videos werde ich mich noch mit der Frage beschäftigen, was denn mit Minecraft auf meinem Kanal los ist, weil ja keine Minecraft-Videos mehr kommen. Danach werde ich noch allgemein über Themen von meinem Kanal reden, wie es in Zukunft weitergehen wird, welche Videos werden noch kommen. Und dann am Ende gibt es doch eine kleine Sache, ein kleines Projekt, mit dem ihr als Community aktiv werden könnt. Also bleibt bis zum Schluss dran. Ja, erstmal zum Anfang des Videos möchte ich eine sehr aufgestellte Frage von euch klären. Und zwar, was denn jetzt eigentlich mit Minecraft auf meinem Kanal ist? Weil, wie viele wissen, hat mein Kanal mit Minecraft begonnen. Mein erstes Projekt, das war Minecraft, das Dschungelcamp. Und es hat auch mega Spaß gemacht zum Aufnehmen. Nur das Ding ist, dass Minecraft-Projekte schon lange nicht mehr so beliebt sind wie früher. Und das merkt man auch an der Watchtime. Denn wenn sich die Leute bei einem 10-minütigen Video das Video plus durchschnittlich 1 Minute und 18 Sekunden angucken, dann sehe ich so den Aufwand, den ich in das Video gesteckt habe, nicht. Außerdem sind Roleplay-Projekte wie Minecraft das Dschungelcamp, die müssen ja geplant werden. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Die sind viel aufwendiger als ich sage jetzt mal Minecraft 1.14 oder Discord-Videos. Weil bei solchen Sachen kann ich einfach sagen, ja ich mache die jetzt. Bei dem Dschungelcamp. Das es ist so dass sich erst die leute die mitmachen bescheid geben muss weil das muss halt das muss halt immer dasselbe sein ja das ist singularity das ist nico mein freund der muss da immer dabei sein das kann kein anderer sein und außerdem müssen da noch die maps fertiggestellt werden dass wir die dungeons haben die wir suchen können und da kam man auch schon auf den punkt mit den dungeons das mal halt vorgeworfen wurde dass das ganze gefaked und gestellt und geplant ist und ja, das war das Projekt, aber ganz im Ernst, welches Roleplay-Projekt ist nicht geplant? Ich glaube, so ist es mit Minecraft Freedom, ich glaube, so ist es mit sehr vielen Projekten. Da kann man auch nicht viel dran ändern und ich meine, Spaß gemacht, hatte trotzdem. Und es ist auch einigermaßen gut angekommen bei den Leuten. Es gab ein paar Leute, die haben das wirklich richtig gefeiert. Grüße gehen raus an Starbam und Gamersbox, die halt Minecraft allgemein ziemlich gefeiert haben auf meinem Kanal. Deshalb noch wegen der Frage, ob Minecraft auf meinem Kanal noch kommen wird. Ich würde euch versprechen, ja, Minecraft wird noch kommen. Aber wahrscheinlich nicht so, wie sie kennen von Minecraft camp oder Minecraft 1.14, sondern mehr mit dem Unterhaltungsaspekt. Also zum Beispiel Minecraft Challenges und so weiter. Und Minecraft, das camp speziell, wird schon noch einen würdigen Abschluss finden. Wir sind uns da noch nicht so ganz einig, aber definitiv werden da noch. Ein paar Folgen kommen jetzt nicht mehr so viel, aber schon noch einige. Jetzt ist aber mal Schluss mit dem traurigen Gerede, denn es gibt natürlich auch noch Grund zu feiern. Und zwar hat mein Kanal die 100 Abonnenten erreicht, und auf das bin ich wirklich mega stolz, denn ich hätte nie erwartet, dass es wirklich 100 Leute gibt, die sagen: "So, yo, deine Videos gefallen mir, dich abonniere ich." Außerdem habe ich auch nicht erwartet, dass es schon so nach 17 Videos, ich glaube dass hier ist dass das 17. so der Fall sein wird. Aber ich habe eigentlich immer auch sehr viel Wert auf Qualität gelegt. Jetzt ist halt meine Frage an euch, wollt ihr weiterhin, dass die Videos eine sehr hohe Qualität habt oder wollt ihr lieber mehr Videos, die dafür nicht so aufwendig geschnitten sind? Lasst es mich unbedingt in den Kommentaren wissen, weil sie euch wirklich interessieren und dann möchte ich es auch mal ausprobieren. Jetzt geht es aber um das Projekt, das ich mit euch zusammen machen möchte. Und zwar möchte ich ein eigenes Texture Pack erstellen, aber nicht, dass ich eins von einem Designer erstellen lasse oder es selbst, sondern ich möchte es mit euch zusammen erstellen. Also wenn ihr gut designen könnt oder eine Idee habt, aus welchen anderen Texture Packs man was zusammenwürfeln könnte, dann schaut gerne auf meinen Discord Server und schreibt mich da an. Das ganze sollte so ein PvP-Texture-Pack sein, bei dem man zwischen Baldur und Skybus nicht immer die Packs wechseln muss, also es sollte schon ziemlich praktisch sein. Demnächst würde ich auch neue Kanaltrailer und eventuell auch ein neues Profilbild erwarten. Das Profilbild wird dann von einem bezahlten Designer Stellen. und ja, ich hoffe, dass es euch dann gefallen wird. Ihr könnt es dann natürlich auch bewerten und mir die Bewertung schicken, falls ich es dann wieder zum Alten machen soll. Und ich würde sagen, das war jetzt heute schon mit diesem Video. Danke, dass ihr euch das kurz angeschaut habt. es ist jetzt heute nicht so lang. sollte sollte auch nicht jetzt das sollte auch nicht so lang werden. Und ich würde sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.